im Kern ist es die Vorlaufstrecke mit dem Ziel, eine Förderrichtlinie zu entwickeln, um zwischen digitaler Infrastruktur in Einrichtungen freier Szene und Digitalisierung von Kulturgütern zwischendurch Raum zum Experimentieren und zum Probieren zu schaffen. derartige Synergien in einen gegenseitigen Wissenstransfer zu übertragen und anzustoßen, bedarf es, denke ich, daher einer Einrichtung von Laboren. Also ganz konkret müssen hier übergreifende Strukturen aufgebaut werden, die Räume, Formate und Expertinnen und technische Ausstattung zur Verfügung stellen, die den Austausch der Kulturschaffenden an bestimmten Orten bündeln und somit Möglichkeitsräume für Arbeit mit digitalen Strategien öffnen. Was wir für die Zukunft brauchen, wäre aus meiner Sicht im Sinne dieses Schaubildes ein ganzheitlicher Ansatz, der nicht nur digitale Produkte und Verfahren an manchen Stellen etabliert, sondern ebenso, und das ist der viel schwierigere Part, das soziale System kultureller Institutionen erneuert.